ich war in münchen dennis weber zu treffen und zu hangeln also es geht los es geht los, es geht los. Nach 8 Stunden Fahrt. Ich bin gerade angekommen in Schwabmünchen bei angel -Spätzi. angeladen. Alles gut? <lacht> Alles gut. Ja, es ist ab 6. Gut. Ja, Der Bord ist fertig. Oh, wir angeln? Angeln. Los geht's. Los geht's. <lacht> Jetzt, sie sind aktiv. <lacht> Voll überall. <lacht> <lacht> Aber erste <als> ist der Fisch. <lacht> oh, ist so klein. Bitte dank. Ja, tschüss. Also, das ist nicht meine neue Pfeffe. <lacht> Moin! Alles gut, dicht? <lacht> ja. Ich hab bald wieder Koch, die da. Ja. Egal ob Wobbler, Gummifisch, Top-Wobbler. Komm, noch ein bisschen. Oh, okay. Ja. <lacht> alles klar. I don't know what I'm doing. I'm going to go. Ich glaube keinen Barsch. Wer? Nee, glaube ich nicht. Sonder oder Hecht? <lacht> Hecht! Ja! ja, ja. Fett gedankt, auf jeden Fall ja, ein Und Fisch! Heck. Ja! <lacht> fet. Fet. Fetig, fet. Ja, klein, aber fett. Guten Bauch, ja? Guten Bauch. Oder 65? Ich glaube, ja. Schöner Fisch. Echte Ziehner. Das ist Perfekt. Das hat Zeit für einen Meter, oder? <lacht> oh. <lacht> <lacht> Tschüss. Gut. Ah, letzter Sport. Ich hab' den Nagelneu an. Ah, <lacht> oh, schade. Das glaubt mir auch mal, meine Kurzfilme. Ah! Du bist auch! Oh. Ah! War nicht schlecht, Alter. Jawohl! Ah, oh, oh, schade. <lacht> Zweimal. Der erste war besser. Der ja, war gut komm, Fuck it! Ja. Ja, eigentlich schon. <lacht> Der erste war richtig gut. Oh. Ja, ein Stück guter Fisch verloren. Oh. Kommt noch ein. Ja. <lacht> nicht so viel heute, aber kommt noch ein. Hm, sieht gut aus. Echt weiß-rot. <lacht> Das bringt Fisch. Yeah. Klein. Aber klein. Ah. Aber Fisch. Auch so geschenkt? Äh, ja. Ach, <lacht> Baby Babybarsch. Tschüss. <lacht> <lacht> <lacht> Und wieder <werden. lacht> <Aber Petri. lacht> auf Erlaunen. Aber Fisch. Auf Drilling. Auf <lacht> Drilling. ist recht. Oh ja, Nein, ab. Nein, abgegangen. Ah, 70er plus. Das ist schön. Ah. Oh nein. Oh nein. Schon wieder. Schon wieder. 1. 1. Oh, Scheiße. 1. Sehr schöner Fisch. 1. Ja, Kein 1. 1. Oh, schade. 1. Ja, 1. Uh. Hallo, hallo. <lacht> Was ist die weiße Farbe? Was oh, ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> die Farbe. <Öle>. Ja. Alles klar. <lacht> also Dennis, wie war heute? <lacht> Gut! <lacht> Gut. Äh, kein Glück. Kein Glück heute. Ja. Morgen. Morgen lenken wieder. Morgen große Zander. Ja, heute fast, aber 200.000, 3 Stück. Fast, drei Stück. Ja, aber. Große Barsch verloren. Ja, große Zander, über 70. <lacht> Ein kleiner Eis gefangen, ein paar Barsch. Aber schwer. <lacht> Morgen ist es besser. Morgen besser. <lacht> ja, also das war ganz schwierig, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis nächste Woche zum zweiten Teil mit den dicken Barschen. Petri Heil. tschüss.